Das Messeschiff der Gefühle. Vor langer Zeit existierte einmal ein wunderschönes kleines Messeschiff. Auf diesem Messeschiff waren alle Gefühle der Menschen zu Hause. Der Humor und die gute Laune, die Traurigkeit und die Einsamkeit, das Glück. Das Wissen und alle die vielen anderen Gefühle. Natürlich lebte auch die Liebe dort. Eines Tages wurde den Gefühlen jedoch überraschend mitgeteilt, dass das Messeschiff sinken würde. Also machten alle ihre Schiffe Segler, um das Messeschiff zu verlassen. Nur die Liebe wollte bis zum letzten Augenblick warten, denn sie hing sehr an ihrem Messeschiff. Bevor das Messeschiff sank, bat die Liebe die anderen um Hilfe. Als der Reichtum auf einem sehr luxuriösen Messeschiff die Messe verließ, fragte ihn die Liebe, Reichtum? Kannst du mich mitnehmen? Nein, ich kann nicht. Auf meinem Messeschiff habe ich sehr viel Gold, Silber und Edelsteine. Ach, da ist kein Platz mehr für dich. Also fragte die liebe den Stolz, die auf eine wunderbare Messeschiff vorbeikam. Stolz, bitte kannst du mich mitnehmen? Liebe, ich kann dich nicht mitnehmen, antwortete der Stolz. Hier ist alles perfekt und du könntest mein schönes Schiff beschädigen. Als nächstes fragte die Liebe die Traurigkeit. Traurigkeit, bitte, nimm du mich mit. Oh Liebe, sagte die Traurigkeit, ich bin so traurig, dass ich alleine bleiben muss. Als die gute Laune losfuhr, war sie so zufrieden und ausgelassen, dass sie nicht einmal hörte, dass die Liebe sie rief. Plötzlich aber rief eine Stimme. Komm, Liebe, ich nehme dich mit. Ach, die Liebe war so dankbar und so glücklich, dass sie ganz gar vergaß, ihrem Retter nach seinem Namen zu fragen. Später fragte die Liebe das Wissen. Wissen, kannst du mir vielleicht sagen, wer es war, der mir geholfen hat? Ha, ja sicher, antwortete das Wissen. Das war die Zeit. Die Zeit? fragte die Liebe erstaunt. Warum hat mir denn die Zeit geholfen? Und das Wissen antwortete weil nur die Zeit versteht, wie wichtig die Liebe im Leben ist.